Jo, und herzlich willkommen zur vierten Folge von Minecraft trade Ich hatte ja schon versprochen, dass... Ja. Ich hatte ja versprochen, dass wir die Ausgaben weitermachen. Das machen wir auch, nachdem ich erst verschlafen gegangen bin. Ich bin gerade erst in die Welt rein, deswegen... Ist jetzt auch noch nach. Danach werden wir, wie schon von mir vorgenommen, dass wir im Dorf da hinten mal einen Besuch abstatten. denk quasi nur ein kurzer Besuch, weil ich habe auch noch heute vor, die Farm ein bisschen so ein bisschen auszubauen und so. Und eventuell, ganz eventuell in den Villager Bunker zu gehen, weil das äh, ist nur wirklich nur ganz eventuell. Äh, erstmal sollten wir überleben. So. Jetzt noch mal die Kartoffeln in den Ofen. Eisen raus. Ich habe schon äh, einen kleinen Plan entwickelt Was wir mit diesem Gebäude hier, warte, ja auch den, hier könnten wir das rein theoretisch auch machen Das würde auch gut aussehen Nachdem wir das Dach gefixt haben Was für ein Holz? Maple Wood Okay, Maple Woher kriegen wir Maple Holz? Ah, dann kommt ein Tra Trader Kies gegen Flint Warte, das fleisch gegen Kohle, können wir machen Die bieten echt coole Sachen an Deswegen, äh, waren die ganz gut gebrauchen ich glaube, ich wollte hier so ein kleines Kistenlager machen hier so ein paar Kisten, so da, ja, so ein paar Kisten und so weiter, Also so ein kleines, wunderschönes Kistenlager, da würde ich dann so unnötige Sachen reinmachen einfach, Sachen, die man nicht wirklich immer benötigt, zum Beispiel, äh, was können wir denn da reinkommen, dann, äh, Mob Drop, die sowas halt, ne? Aber oh, womöglich jetzt nicht direkt was weiß anzuwachsen. ja. wir also, lass uns jetzt erstmal dieses Gebäude hier untersuchen. So, aber eventuell vor das Essen. Perfekt. Das ist das untersuchen. Mal sehen, ob wir was finden können. Frag mich ob es solche Pinsel gibt, um Sandbrücke wegzumachen. Wäre mal spannend. Und irgendwie auch cool. Dann könnte man sowas hier äh, mit viel spannender machen. Und es sieht nicht so aus, als würde hier irgendwie irgendwas sein. Eine Nachricht bekommen. Ah, nichts richtiges. Weiß nicht, aber ich glaube, dieses Gebäude wollen wir auch irgendwann nochmal auf. Versprochen ging es nur ganz, ganz schnell. Dann würde ich sagen, machen wir es jetzt auch gleich auf dem Weg. Wir sollten noch, also in der Dorf da hinten, wir sollten vielleicht erstmal ein paar Sachen ablagern. Mal sehen, was wir damit machen. Es gibt einen. Ich habe schon mal davon gehört, als Sonnengott. Was können wir dann machen mit beetroot Beachrottgarden? Okay. Der Arm ist klar. Fried Rice. Wie kann man äh Ja, was haben wir? Ei in, einen, in einen Ofen ja, Aber egal. Das war jetzt nicht das, was wir machen wollten. Eigentlich wollten wir schließlich. Ich weiß ich, den reinpacken könnten. Unsere ganzen Lebensmittel und sowas. Wenn wir größere Farbe haben, werden, dann werden wir natürlich auch ganz viele Lebensmittel haben. Die könnten wir natürlich da hinten alle reinpacken. Dann ne? alles sortiert. äh, genau, ich würde die Sachen wegpacken ähm, wenn denn auch noch was in die Kiste gehen würde würde ideal sein machen. So. alles was wir nicht benötigen ist eingelagert dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg wir nehmen noch vorher ein bisschen was zu essen mit. So, so, so. Das ist mitgenommen. Die Samen können wir natürlich hier lassen. Und die Hälfte, ja die Hälfte lassen wir hier. Die Ofenkartoffeln und sowas, die was heißt das. Und hier die Kartoffeln, die haben wir bei uns natürlich in den Ofen, bevor wir losgehen. Weizen noch. Rot. So. Dann würde ich, ich sagen, äh, sind wir bereit, Und wir noch mal so ein bisschen essen mit. seht ihr hier ja da ob das ist so komische geräusche zu machen naja äh, gleich sind wir auf jeden fall erstmal bei diesem äh, wunderschönen dor und ich denke mal dass wenn wir dabei bei diesem dorf sind wir einiges finden werden machen sie jetzt mal auf also ich habe vergessen die tür zu machen ich denke mal, dass wir, wenn wir da beim Dorf sind, auch gut was absagen können. Wir folgen jetzt erstmal natürlich der roten Markierung. Das ist ja unser Kiropils-Dorf. Ähm. Ja. Das Dorf ist gar nicht mehr so weit weg. Nicht so weit wie das andere. So 100 Döcke, 200 Döcke kommen Ah, nice, kill. Ich würde mal sagen, unser, einer unserer Ziele ist es, uns äh, nicht von Fleisch zu ernähren. Und ich sehe schon ein Biom, was ich noch nicht kenne. Und eine Sandart, die ich nicht kenne. Das ist normaler Sand. Aridsand. Okay, Black Sand. Blank Sand Castor. Was kann ich damit machen? Selbst für Tinkers. Okay. Ich kann nachschauen, was für Tinkers. Tinker Station. Was man damit machen? Damit kann man einen Tinker-NB machen. kann man damit machen? Autos Schmelze. Oh, Können wir da? Das sieht doch interessant aus. Ähm das Ding. Was brauchen wir denn alles für das? Ich denn Dafür? Dafür, dafür braucht man den Glass, das war Daffel. Glass, das war dafür. Okay. Connected Tinted Connecting Tinted Glass. Brachten wir zählen. Äh. So, ja, das brauchen wir. Und wie kriegen wir das? Das ist das. Connected ah, Glass. okay. Ich glaube, ich weiß, wie es geht, aber. Darum kümmern wir uns jetzt erstmal nicht. Out, out, out. Was ist das? Yellow Blossom. Okay. halloween Release. Es war. Wachen die mit mir? Gegen etwas? Äh, sieht so aus, als so? die nächste... Hm? Ah, eine Schlange. Ich habe keine Ahnung, was ich machen sollte. Was kann man da machen? Was kann ich einem Mark oder ein Animal Dictionary. Dictionary. Gibt mir das Animal Dictionary? Alles klar. Das heißt, wir müssen alle anderen Sachen selber rausfinden, dass wir machen können. Oh fuck. Ja, ich habe meinen Schwert gedroppt. War nicht ganz so clever. Katze. Ein Vogel. Ja, ein Vogel. Wüsten Ein Hi, Creeper. Bitte ich mal nach hier hin. Eine ganz so große Gefahr. Äh, geil. Schallplatte. Nehme ich immer gerne. Das. Bad kenne ich nicht. Okay, eine Schallplatte, ey. Also für mich hat dieses Dorf sich auf jeden Fall schon mal gelungen. Essen, mega. Ähm, was gibt's hier noch? ist es zu bieten erdbeeren heiß normales sieht ja ich gehe da schon raus so. Bevor wir jetzt erstmal bevor wir jetzt das Village weiterkunden, muss ich jetzt erstmal schlafen gehen. Wir haben die Mobs ziemlich auf den Senke gegangen. So, perfekt. Was haben wir hier? Es hat was gedroppt, aber ich habe nicht gesehen was. Das Weizen. Das ist alles leere Karten. Gerne. Warum nicht? Äh, no, nichts, was ich gebrauchen könnte. Gas. Ah, Und gebrochen. Ja, Baum. Okay, du verkaufst Scheiße. Komm mal wieder rein, ne? Äh. Ja, gut. Ein bisschen... Na? Sorry, jetzt ist, ist ein bisschen verbackerweise. Äh. Okay. es mal gewesen ist. Also... Es ist kaputt. Ist. Was wir denn hier? Also das habe ich noch nicht gesehen zuvor. Das sieht echt.. Echt gut aus. Wasser. Alter. Mir gefällt dieses Gebiet. Mir gefällt es sogar sehr hier. Im Gegensatz dazu ist ja bei uns zu Hause. Äh, Dingens. Äh, langweilig. es Pflanzen, die sich vergiften. Also, im Gegensatz dazu ist unser Zuhause hier echt, echt langweilig. Okay, wir haben die Villager Bunker und sowas, ne? Ist schon ein Pluspunkt. Und wir haben ein paar Dungeons vor uns zu Hause, ist auch ein Pluspunkt. Aber ganz ehrlich, das kann nicht mit dem hier mithalten. Okay, wir haben diesen bunten Wald, ist auch ein Pluspunkt. Aber ich kann auch nicht hiermit mithalten. Es geht einfach nicht. Was kann hiermit schon mithalten? Gib mir, schreibt es mal in die Kommentare. Schreibt das mal in die Kommis, dass hier mithalten kann. Ganz genau, eigentlich, also ich finde, hier kann nichts mithalten. Aua. Du? Okay, du lohnst dich auf jeden Fall nicht. Mache ich mache immer sehr gerne. Das ist aber so satisfying, ne? Okay. Und roter Arid. Ist das ein... Ist das ein Apfelbaum oder sowas? Junge! Die Smallpack ist einfach nur mega. Ich erinnere mich immer das der Smallpack heißt GoCreate. Ist das GoCreate und ich denke mal, ich werde es auch wieder mal verlinken. In der Beschreibung. Jo, es ist einfach ein Apfelbaum. Oh mein Gott. Vogel. Ein Bär. Ein Gritzy. Krieg ich wohl, wenn es schaffe. Ist hier wohl Vogelnester? Hm. Noch so ein Schild. Und eine Schlucht, wo ich definitiv nicht runterfallen möchte. Wüsste ich, das wäre jetzt euer Moment gewesen, um mich da runterzustoßen. zu stoßen. Junge, jetzt einfach alles voll mit Äpfeln! Man kann Apfel Slices machen, Alter! Junge. Was denn hier? Yellow, da. Die, okay, die sieht schon irgendwie schön aus. Macht die Schaden. Nein. Die mit. gras dass ich gerne hier. Also die nehme ich mit, wenn ich mir ganz sicher halte. Niemand kann mir sagen, dass ich die hier lasse. Sieht einfach nur zu schöner aus, um die hier zu lassen. Zudem ist das Gebiet auch lebensfeindlich, also. Äh, ich würde zwar jetzt gerne weiter hier reingehen, ich habe aber keine Fackeln dabei. Und ich weiß, dass YouTube alles etwas dunkler macht. Deswegen... Ähm Gehe ich da nicht rein. Ich würde halt was sehen, ihr aber nicht. Ah, so ein Ding wieder. Seht ihr es? sind zwar nicht schön, aber auch nicht gleich stark. Und das sind Droppen, die OP-Loot. Also, was will man mehr? Ich schaue mir noch ein bisschen um. Und dann äh, gehe ich auch wieder nach Hause. Da, das sieht sehr interessant aus da hinten. Ich glaube, das ist ein Ruin. Ich glaube, das ist ein äh, Ruin-Portal. Ruin-Portal. Ja, Ruin-Portal. eine Apfel ein Apfel ein Affe, ein, Affe, ein, Affe, ein, Affe, ein Affe. Affe. Ah, ich bin getötet. Sorry. Ein Bienennest. Äh, blauer Stein. Aber. Mhm. Goldene Karotten. Und eine mit Reforming. Verzauberte Hacke. Candy. Die. die irgendetwas. etwas wie vor Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber was ich weiß, wie ganz viele binnester sind. Und die durchaus von Interesse sind. Ist das eine Creeper-Biene? Jo, einfach eine Creeper-Biene. Einfach mal eine freaking Creeper-Biene. Ah, Grissy. Eine Creeper-Biene, Junge! Was ist das? Sieht interessant aus, sie irgendwie, das ist wie ein Erz. Was haben wir hier? Redstone Note. Das war eine Redstone Note. Mein K Kängurus. Okay. Hm. Anscheinend nicht, aber geil, Kängurus, einfach, einfach Kängurus, einer meiner Lieblingstiere. Mein Lieblingstier ist ja äh, der Wolf, gibt es ja schon in Minecraft, einfach Kängurus, Junge. Aber sollte irgendwo ein Papi sehen? Ne? ist irgendwo so ein Papi Ein kleines, kleines Papi. Ich würde ausflippen, Junge. Ich würde einfach ausflippen. Ich würde ihn sofort beschlagnahmen und sagen: Das ist ja wohl ganz sicher meiner. Zack, gehen wir ganz schnell ins Haus, dass er ein Ende mit uns nicht bemerken kann. So, ähm das war witzig ich hoffe auch für euch die Aufnahme geht schon 27 Minuten alles kann wir vor kurz war vor. hier Onion, Zwiebel Onion, Saat dann machen wir doch am besten. Dann würde ich sagen, was das auch mit diesem Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Würde mich über ein Abo und ein Like auf dieses Video freuen. Habt noch einen schönen Tag. Aus. Da wisst ihr. Bye-bye. Und tschüss.